Moin moin Leute, heute mal ein ganz anderes Video, heute wollte ich euch mal zeigen was es so für Kanäle gibt, äh, die meine Videos entweder kla ganz klauen oder einfach nur mein Minecraft Account benutzen um Let's Plays zu machen. So, zuerst beginnen wir mal mit dem Kanal hier, der heißt Cartoon. Er hat einfach so, keine Ahnung, er hat sogar zweimal das gleiche Video geladen einfach. Einfach von mir eins, damals. Und hier steht sogar auch noch der gleiche Titel. Er schreibt, warte, was haben die hier geschrieben? Hey. Schön, dass <lacht> Lappen, ja, Nox hat auch noch. Ja, Lappen muss man nicht unbedingt schreiben. Ja, okay, wenn er es macht. Das ist auf jeden Fall mein Video. Nächster Kanal ist auf jeden Fall, und ein Spanier. Hat auf jeden Fall Let's Plays gemacht mit meinem Kanal. Können wir auch mal reinschauen. Hier... Da hat, glaube ich, sogar ein Intro. So, ja, hier. <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Irgendwie habe ich hier einen Schnurrbart sogar. Oder irgendwie so. Hat er sich noch gemacht oder wie? Ah, ich bin ganz heftiger... Brazen Place. Nice. Oh mein Gott. Und sogar mein Skin und sowas. Einfach mal geklaut, 2013. War ich wahrscheinlich so doof und habe mich mit meinen richtigen Login-Daten einfach irgendwo auf einem Server angemeldet und einloggen mussten. Auf jeden Fall hier ist der letzte auch ein Spanier, der hat auch Let's Place irgendwie Brazen Place gemacht. Keine Ahnung, warum alle meinen Account dafür benutzt haben, aber auf jeden Fall gibt es ja auch so eine Folge. Ich weiß nicht, ob das derselbe ist. Auf jeden Fall macht er ja auch sowas. Brazen Place. Ich glaube nicht derselbe. Mal schauen, was er hier macht. Er hat leider kein Intro oder so, aber der wird auf jeden Fall auch mit meinem Skin spielen. Ja, wie ihr seht, seht ihr ja schon, dass mein Skin das hier ist. Äh, auf jeden Fall 7 Likes. Ja. Naja, ich hoffe euch hat das kleine Video gefallen. Ich finde es ziemlich lustig, dass irgendwelche Spanier meinen Account genutzt haben, um Let's Plays zu machen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.